Was die Eingangsstromstärke eigentlich sagt. Leute, was ist denn, wenn der Kondensator dann noch voll ist, das, das stört? Normalerweise müsste auch bei einem normalen Bedini die Drehzahl sich erhöhen, je voller der Kondensator wird, weil wenn irgendwann kein Strom mehr nachgepulst werden kann. Aber was ist denn, wenn er voll ist? Dann wird doch das behindert. Was ist denn, wenn man den Fliesen lässt? Dann wird er doch unendlich drehen, oder? <lacht> ah, und da. <lacht> Ja, das, heißt das ist wirklich was Interessantes, was du das sagst, das hat ja René gemeint, dass man eigentlich nur den Ausgang von Bedini auf die richtige Art und Weise wieder mit dem Input koppeln kann. Und dann, und kann dann das nicht Richtig. Was das ja, ist ja nicht. Bei meinen Experimenten ist dann aber die Drehzahl immer runtergegangen. Die Stromaufnahme ist zwar runtergegangen, aber wow. auch die Drehzahl ist runtergegangen. Aber das ist ja hier nicht mehr. Nein, normalerweise nicht. Ist ja jetzt <lacht> voll, voll <lacht> Ausgang dran. Mhm. Hm. Ja, schon. Das sind gerade 1684.